Kapitel 9 Ich glaube, für seine Flucht diente ihm ein Schwarm wilder Zugvögel. Am Tag seiner Abreise räumte er seinen Planeten auf. Die noch aktiven Vulkane fegte er sorgfältig sauber. Er besaß zwei aktive Vulkane. Die waren nützlich, um sich sein Frühstück aufzuwärmen. Er besaß auch einen erloschenen Vulkan. Aber er sagte sich, man weiß ja nie. So fegte er auch den erloschenen Vulkan. Wenn Vulkane sauber gefegt sind, brennen sie nur ganz leicht und gleichmäßig, ohne auszubrechen. Vulkanische Ausbrüche sind so wie Kaminfeuer. Wir auf der Erde sind viel zu klein, um diese Vulkane abzufegen. Darum bereiten sie uns so viele Sorgen. Auch die letzten Triebe der Affenbrotbäume riss der kleine Prinz betrübt heraus. Er dachte, er würde nie wiederkommen. Aber all diese vertrauten Handgriffe erschienen ihm an diesem Morgen sehr angenehm. Und als er die Blume zum letzten Mal goss und sie unter ihre schützende Glasglocke stellen wollte, da überkam ihn das Bedürfnis zu weinen. Adieu sagte er zu der Blume, aber sie antwortete ihm nicht. »Adieu«, wiederholte er. Die Blume musste husten, aber das lag nicht an ihrer Erkältung. »Ich bin dumm gewesen«, sagte sie schließlich. »Bitte verzeih mir. Versuche glücklich zu sein.« Er war überrascht darüber, keine Vorwürfe zu hören. Er blieb ganz erstaunt stehen, die Glasglocke in den Händen. Diese ruhige Lebenswürdigkeit verstand er nicht. »Aber ja«, ich liebe dich, sagte die Blume. Ich bin schuld, dass du es nicht bemerkt hast. Es ist nicht wichtig. Du warst ebenso dumm wie ich. Versuche glücklich zu sein. Leg die Glasglocke weg. Ich möchte sie nicht mehr. Aber der Wind! So erkältet bin ich gar nicht. Der nächtliche Wind wird mir guttun. Ich bin eine Blume. Aber die Insekten! Ich muss schon zwei oder drei Raupen aushalten, wenn ich die Schmetterlinge kennenlernen will. »Sie sollen so wunderschön sein. Wer wird mich ansonsten besuchen? Du wirst weit fort sein. Was die großen Tiere angeht, habe ich keine Angst. Ich habe meine Dornen.« Leichtgläubig zeigte sie ihre vier Dornen. Dann fügte sie hinzu, »Trödel nicht so rum, das ist ärgerlich. Du hast entschieden, fortzugehen. Mach dich auf den Weg.« Sie wollte nicht, dass er sie weinen sieht. Sie war eine so stolze Blume.«